Jo Leute, was geht? Hier ist wieder der emp oder Boss hier vom Boss Channel Number wo meine Freunde. Und heute wieder mal eine Serie Boss vs. Randy und erstmal hier synchronisieren. 9, 8, 7, 6, 5 Und ja, heute wieder ein 1 gegen 1 und heute gegen einen nicht ganz so starken Gegner. Und du kannst dich ja eventuell mal so ein bisschen vorstellen. Okay. Hallo. War auf äh. jeden Fall eine krasse Vorstellung. Und ja, jetzt werden sich wahrscheinlich einige Leute denken so, ey Boss, warum spielst du hier gegen so ein, ja wie soll ich sagen, gegen so ein schwächeres Geschlecht, sag ich mal. Also gegen so einen schwachen Gegner. Und zwar liegt es daran, ich habe jetzt ja schon länger nicht mehr gespielt und ich dachte mir so, ich brauche auf jeden Fall so einen leichten Gegner für den Anfang. Und ich dachte mir so, soll ich vielleicht gegen einen Bot spielen, aber dann dachte ich mir so, ah, ein Bot könnte eventuell zu schwer werden. Und ja, deswegen habe ich mir halt hier so ein kleines schwaches Mädchen ausgesucht, das ich erstmal zerstören kann, um wieder reinzukommen. Und läuft ja bis jetzt auch relativ gut, würde ich sagen. Ja, aber nichts connected. Ja, ich habe auch selber eine 0,2K-Leitung, also mit Connection musst du mir hier gar nicht erst ankommen. Wir spielen <lacht> auch auf ihren Host, also hat sie auch einen leichten Host-Vorteil. Ach so. Aber davon lasse ich mich nicht lumpen, meine Freunde. Ach. Und wie fühlst du dich bis jetzt so gegen mich zu verlieren? Ja. <lacht> Ja, warst du schon wahrscheinlich vorher mit bewusst, dass du sowieso verlieren wirst, oder? Ja, ja, natürlich. So als, ja, ist ja logisch, weil, guck mal, wenn man gegen mich schon mal spielen darf, freut man sich ja schon mal so von Anfang <lacht> an. Und dann steckt man die Niederlage auch gerne ein. Klar. Ja, kann man nichts machen so. Es hat bis jetzt auch keiner gegen mich gewonnen bis jetzt. Aber du bist doch hier in, nein, in Ghost bist du doch hier irgendwie auch competitive-mäßig unterwegs, oder? Ähm, ja. Ja, möchtest du ich da nicht halt... ein bisschen was erzählen davon? Aber was soll ich da erzählen? Wir sind zu dritt zur Zeit, suchen eine vierte und ja, spielen eigentlich hauptsächlich Game Battles. Also man merkt schon, sie ist wirklich richtig gut. <lacht> Natürlich. Also vielleicht, wenn hier irgend so ein anderes komisches Mädchen spielt, das hier versucht in die Battles zu spielen, kann sich da hier anschließen. Ihr seht ja, das skill Level ist nicht ganz so hoch, also kann da, glaube ich, jeder mit einsteigen, oder? Mh, mm, nee. Nee? <lacht> sollte es schon halt eine sein, die einigermaßen gut spielen kann. Also competitive jetzt, Public, juckt mich nicht. Und was, was ich mich noch frage, wie sollte das aussehen? Ist da auch eine bestimmte Regel? Ähm... Na, ja, bestimmte Regeln nicht, so, aber. Also gibt es jetzt keinen Dresscode oder sowas, das ist ja jetzt nur so. Nee, nee. Also würde jetzt auch, ich sag mal, eine andere, ähm, hier, Frauenspielerin, die ich kenne, hier, ich glaube irgendwas mit Milka würde die auch reinkommen. Nee. Also solche <lacht> dann auch wieder nicht. Also nee, an die ganzen nee. 100 Kilo Viber, wenn ihr zuschaut, ihr kommt leider nicht mit rein, aber kann man Nein, nicht schaffen Nein, das ist uns, das ist uns egal. Also spielerisch sollte sie schon was bisschen können. Also das Aussehen ist komplett egal. Ja, schon. Ja, so könnt ihr nicht erfolgreich werden. So ein kleiner Tipp vom Boss. Man sieht ja auch bei mir, ich bin ja, ich sehe ja auch gut aus. Und deswegen spiele ich auch gleichzeitig gut. Das ist ja quasi eine Sache, die mit dem anderen hier Hand in Hand geht. Aussehen und Spielleistung. Aber so wie du spielst, kannst du ja auch nicht allzu gut ausschauen. War natürlich stark gemacht gerade. <lacht> also ja. Du bist dich auch gerade schon so ein bisschen am konzentrieren, oder? Damit du hier den ein oder anderen Kill noch gegen mich bekommst. <lacht> Nein, ich versuche mich nicht aufzuregen. Warum denn aufregen? Weil du mich so in Bombe Wombas Ja, Naja, das liegt ja mal in Aiming. Ach so. Ja, ich habe ja selber eine schlechte Connection, das wissen ja auch viele. Hat ja, zum Beispiel gar nichts gemacht bei mir. Schon wieder. Da ja, kann man nichts machen. Aber ich lasse dir auch so ein paar Kills. Ich bin ein netter Mensch und ein Gentleman ja, so. Ich hätte natürlich auch zu null gewinnen können, aber wollte oh ich mein jetzt Gott. erstmal nicht. Na, hast du natürlich taktisch schlau gemacht da unten zu warten. Ja. Es ah. <lacht> muss nicht unbedingt weglaufen. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich fühle mich hier schon wie Marcel Skorpion, dass die ganzen Frauen vor mir weglaufen. <lacht> okay. So endlich. Jetzt bin ich auch beim letzten Kill angelangt. Also gibt bis 25 sind die offiziellen Bossregeln. habe ich dir nochmal so den letzten Kill gelassen, damit du fröhlich quasi nach Hause fahren kannst dann. Und hier ist es auch leider zu Ende. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ich kann dir quasi das letzte Wort lassen, so dem Verlierer. Ja. Na, war auf jeden Fall auch ein krasses letztes Wort. <lacht>